willkommen Leute, mein Name ist Herr Theon. ich begrüße euch zu einer Runde Skywars und zwar spielen wir heute die No Sword Challenge, ganz leicht, wir spielen Skywars, ohne Schwert und das mache ich natürlich nicht alleine, wenn ich schon hier sage, heute spiele ich mit Squid Soccer. Hi. Hi, <lacht> okay, <lacht> ähm, ja, dann gehen wir mal eine Runde und ja, wir sehen uns gleich. So, Leute, dann sind wir jetzt auch mal in der Runde. Ähm, ja, wie gesagt, wir spielen ohne Schwert, aber an sich so Spitzhacken. Deswegen mache ich mir jetzt, glaube ich, gleich eine Diamant-Axt. Ähm, und hoffe mal, dass wir jetzt nicht so gleich weggerackt werden. Holst du die Secret Chest? Oder soll ich die holen? Auch kein Spitzhacken. Ja, ich habe eine Spitzhacken. Wo war die nochmal genau? Ah, hier. Ja, okay. Ah, oh, nein, zwei Schwerter. Nein! Oh, Steinschwert mit Schärfe 1. Okay, die werde kann ich dann direkt drin lassen. und mit, mit runterwerfen. Nee, passt schon. Bleib mal kurz auf der Insel. Äh, Bau die ganzen Dias ab. Mach uns beiden Jagd. Ne, Was? Bin schon weg, komm auch mal. Nein, warte, dann baue ich zumindest schnell die Dias ab. Ja, wenn ich jetzt sterbe, wäre das so kacke. Wahrscheinlich sterbe ich. Ich hab irgendwie ein mieses Gefühl bei der Sache, wenn du schon alleine weg bist. Okay, ich habe alle Dias! Los! Los, Herteon! Los, Herteon! Wo bist du überhaupt? Oh, Goldbus-Panzer. Nice. Hey, wo bist du? Ach so! Oh, jo, da unten sind zwei Leute. Du weißt schon! Nein, nein! Ist du tot? Nein. Ich komme. Der ich hat komm. kein Schwert, der hat kein Schwert. Pass auf, die kommen. Die kommen. Crafter hat wer. Da hat Crafter. Ich baue die ab, warte, komm rein, komm rein, komm rein. Ich mache jetzt Sachen, ich mache jetzt Sachen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Oh, okay, ich wäre da fast reingelaufen. Das ist so eine Scheiß-Taktik, aber wir können nichts anderes machen. Ja, hm. so. Warte, da ist TNT! Warte mal auf mich! Oh, geiles Equip. Vielleicht schon aber ein Eisentour. Was machst du? Wohin? Hier oben rauf. Ich habe kein wir haben keine ich hab keine Waffe, ne? Das weißt du schon. Ich hab nur mm. eine Eisenspitzhacke. Der, ist, ja, nicht da, der ist nicht mehr da, der ist nicht mehr da. Komm mal zurück. Wo? Oh, ja, wohin ich fragen. Ich will kurz mehr, ich will mir zumindest erstmal Sachen machen. Ich habe nur 12 Dias. Mach uns beiden eine Dia-Axt, ne? Nein, ich hab Moon. Ach Achso, stimmt. Geldbar Kühl! bist du dämlich? Willst du nicht Equip haben? Einen Eisenbrustpanzer vielleicht? Nee, ich finde den gut, weil obwohl der. Hat... Schutz bringt kaum was, sage ich dir nur mal. Nein, der hat Dornen. Achso. Ja, ich, ich habe ein Gold, warte, ich hab ein Geppel. Ich hab' zwei Potions. Und ich will noch ein bisschen Essen unten haben. Ich hab' TNT. Sechs Stück. Hab' ich ein Feuerzeug? Mach' Kopf, komm. Na, der eine hat'n ein Dia-Schwert. Jetzt, wir können den klatschen. Hinter uns! Hinten! Yo! Yo, voll Dia! Ja, ey, die kommen jetzt abstauben. Die kommen jetzt wetten. Die kommen wetten. Hab ihn. Okay, nice. Die kommen jetzt. Die kommen jetzt. Er hat sich selbst zugebaut. Hab einen. Nice. Hab den anderen auch. Ich, ich weiß nicht, ob ich den hab. Der eine lebt noch. Der eine lebt noch. Der Diatyp lebt noch. Nicht mehr. <lacht> das frei hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Scheiße, scheiße, scheiße. Lass Wasser runter. Lass Wasser runter. Nein! Der, der kommt hoch! Der kommt hoch! Fuck! Fuck. über ich dir? Ich weiß! Oh nein! Nein! Nein! Er, hit, er tötet mich! Er wird mich töten! Er wird mich so töten! Er wird mich so töten! Ich hasse dich, Ich hasse dich! Ich hasse dich! Nein! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Also, du bist so eine dreckige Alter! Der springt extra und macht das Wasser weg! Der kommt hoch! Ich hab das Wasser weggemacht! gemacht. Mm. Scheiße. Ja, okay, dann cutte ich das hier raus und ich, also wenn am, ich und am Ende, wenn der, wenn Elias den letzten Kampf macht. Vielleicht ist das ja auch jetzt der letzte Kampf. Es leben ja immer nur noch drei. Okay, dann sehen wir uns gleich. Dann könntest du aber erst runtergefallen. Ähm. <lacht> <lacht> ja, da steht ich abgewonnen. <lacht> äh, nee, ich <lacht> oh, das war lustig. Das war ganz lustig. Ja. <lacht> okay, Leute, das war's dann mit der Runde und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. So Leute, da sind wir dann in der zweiten Runde. Und ah, okay, Schwert und Scheiße, das kann ich nicht nehmen. Ähm. Ich mach mir meine Axt, Elias. Okay, Elias, ich hab eine Eisenaxt für dich. Weil wir, ich sammle jetzt mal ganz kurz alle Schwerter hier auf Äh, sieben Dias Jo, nimm die auch raus Ich, muss damit ich kann ja eine Dias machen, wenn du willst Nee, nee, ich hab Mond Warte, okay. ähm ja, ich darf nicht so. Okay, dann mach ich mir die dias ne? Brenn ich mal um Ich verbrenne, ich verbrenne alle Schwerter Oh fuck, Oh Das tut, das tut oh, irgendwie oh, so weh, yeah, yeah. wenn man die ganzen Schwerter verbrennt. Ich weiß nicht warum, es tut halt einfach irgendwie weh. Ach, oh, ne Axt. Okay, ähm, wir. Ach, Zack, zack, okay. Jo. Oh, Scheiße. Ja, nice. Ja, glaub ich, besseres Equip als wir. Hast du TNT? Ja. Mach, werf TT runter aber kein feuerzeug ist die problem ist das problem ja, bisschen hoch pass auf boah safe genau das ähm. meinte ich ja, ich mein ja Tag kann ist machen kann nichts machen Okay, leute das war eine echt scheiß runde dann ja, machen wir jetzt noch eine runde versuchen das zu gewinnen und ja sehen wir uns gleich Okay Leute, dann ist das jetzt die letzte Runde. Ich gehe ins Haus, geh du runter. Hab Ähm. Um, und nein, ich habe das, ich hab das, ein, das äh, gute Holzschwert. Na, ist hier auch mehr was drin. Okay. Um, hast du die geheime Chest schon? Hohe Frage. Okay. Um, okay, um, dann. Crafte ich dich mir jetzt eine Axt, du hast ja deine Blume oder deinen Mohn. Mhm. machen wir noch einen Eisenhelm. Blümpera. Oh, nee, ich mach mir eine Spitzhacke und baue die ganzen Dias ab. Pass auf, die können jederzeit kommen. Guten Tag. Äh, ich geh mal ich da bitte geh mal auf auf weg. Sie. sie sich etwas Schönes? Was hast du mir zugeworfen? Oh, nice, ein Eisenbrustpanzer, danke schön. Wow, ich kam jetzt in diablo <lacht> Warte, ähm, Kevin okay, ist halt schon ein Werbekontent. Ende Cake! Und dort habe ich Spaß. Join auf Ende Cake, Leute, bester Minecraft-Server. Komm, kommt da niemals um, ran. Marcello, Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar wenn, wenn, wenn du das hier siehst, ähm, ich will dafür auch noch ein bisschen Bezahlung bekommen. Ja. Also, ähm, Herton 80%, ich, äh, die ich, fair, also. genau. ich weiß nicht, 20%. Das finde ich nur fair. Genau. Vielleicht ihr euch wundert, Marcello ist der Inhaber von diesem Netzwerk. Hast du TNT? Ich hab TNT. Ich hab Feuerstein, Warte, ich mach ein Feuerzeug auf äh, TNT. <lacht> ich tarne mich im Baum damit. Warte, geh weg. Was machst du? Lol. Einfach. Abschaum. Warte. Nein, nein, nein. Geh nicht runter. Geh nicht runter. Warte, warte kurz. N nicht anzünden, nicht anzünden. Soll ich anzünden. Lauf, lauf. <lacht> ich, hab, ich hab Torux getötet. Nein, er wurde von jemandem getötet. Nein, Torux wurde von Hertheon getötet. Ja. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, Atorox. Komm, okay, den kriegen wir hier zusammen. Der <lacht> nee, hat, glaube ich, mit dem Team ein bisschen auch. Schaden bekommen. <lacht> ja, ich, warte, warte Okay. Hier, warte, nimm Diaboos, Schutz 2. Ja, gerne. Ironhose. Und einen diaboos hast du schon. Oh, ich hab, ich hab einen Cervel. Größe gehen raus, Atorox. Oh, der.. Hä? Richtiger Zufall. Nee, das stalkt mich doch, das weißt du doch. Achso, stimmt, ja. Okay. <lacht> Woll, wie ich sie wirklich mit dem TT getötet habe. Und dann ausgerechnet er. Voll geil. Warte mal. Oh, die Dias die nicht abgebaut, meine. Pearl, die es nicht wissen, ich kenne Dorks persönlich, deswegen ist es gerade so lustig und. Ja, das ist schon ähm. Wir wollen es vorhin so, Mhm. Genau, okay. um, hier sind Blöcke, so. aber kein Schwert. Ah, stimmt, wir dürfen ja eh kein Schwert nutzen. Ah. <lacht> ich fände es cool, wenn es in irgendwie noch Bücher gäbe mit Verzauberung. Dann hätte ich mir einfach jetzt ganz schnell ein Schärfebuch geholt. Okay, was ist noch? Okay, ich habe jetzt angemessenes Equip. Warte, wie viel Schaden macht? Ah, oh, meine macht 6. Ich glaube, meine macht ein bisschen mehr Schaden als deine Blume. Eine Axt. Oh, Scheiße. Denkst wir kriegen die? Der Bogen. Ist gut. Der Bogen. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Wir müssen da wirklich absweiten. Ja. Oder wir stecken uns hoch und ich werfe meine Armbosse runter. <lacht> Oh. Du, du, du, du. So, er kommt. Die haben einen Bogen, das weißt du, der eine hat einen Bogen, weißt du schon, ne? Du, du, du, du, du. Nein. Fuck Enderperle. Oh, Scheiße, okay. Einer von beiden kann sich saven. Die haben noch Pechschwerter. Safe Call. Warte. Was? Alter. Alter, das war eine geile Aktion. Props an ihn, das war wirklich eine nice Aktion. Aber ah, wie krass hast du Knockback gemacht, Das ist voll krank. Ey, pass auf, pass auf. Nur habe ich auch noch eine Perle. Ah, ja, fuck, bin tot. Ich nicht. Mmh, scheiße. Ich lebe noch. Ich habe eine Perle geworfen. Okay. Jo, dann das gleiche Prinzip wie davor, bis er stirbt. Ähm, wenn, falls er es schafft, okay, unmöglich. Oh! oh, oh, nein, nein, okay, schau ich nicht da. Ja. Na, ah, egal, okay. okay, hast du gut gemacht, ey, Ja, Leute, das war es dann mit der heutigen Folge. Ähm, es ging leider nicht so gut aus. Also, wir haben es leider nicht geschafft, diese No Sword Challenge zu bestehen. Ähm, ja, wir hoffen trotzdem, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall auch mal bei Squid vorbei. Wir werden dieselbe Challenge jetzt auch noch bei ihm machen ähm, und hoffen, dass wir es bei ihm zumindest schaffen. Ähm, ja, das war's mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wie immer liken, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Das war's von mir und ich sage Ciao.